Hallo Angelfreunde, kurzes Video heute. Ich fahre heute nach Amsterdam zu angeln, um neue Köder probieren. Ich bleibe zwei Tage mit Dominik Schmidt und Dennis Berg, der fishing geht. Er kennt Amsterdam sehr gut und wir werden Streetfishing und Bellyboot angeln, auf dicke Barsch und dicke Zander. Mein erstes Mal beim Bellyboot angeln, ich freue mich. Also ich muss alles vorbereiten. Was geht los? Ich habe ein paar Gummi heute Morgen bei Moritz angeladen gekauft. Also Chabot in Ayu, in Weiß. Perfekt für Der Gaskeleton, mein Lieblingsköder für Barsch und Zander. Neoshad, die kleine ist auch richtig gut. Ein bisschen größer auch. In Ayu und Weiß. Und der Schad GT. 3 Farbe. Der neue Chabot 9 cm in Farbe. Habe ich letzte Woche Barsch und Hecht gefangen mit und diese Woche schöne Dorsch. Also richtig gut Gummi für nächstes Jahr. Und ich versuche auch mit die kleinen spinner -G -G köpfe mit Skeleton hier. Und mit Neuschal hier. Also, sieht gut aus, oder? Super, köder, so und Zander Habe ich hier ein paar Gummi für Dropshot, also Globulus, Scarabate. Lançons Edix und Drop die kleine hier. Tee. Guck mal mit den Köpfen, ist perfekt. Sehr gute Gummi. Ich brauche auch ein paar Speedfaktor der neue Gummi aus der Land. Die sieht gut aus. Ich habe meine Kette Vormontieren, aber ich bringe auch jig von 2 bis 7 Gramm und ich habe auch ein paar ein bisschen schwerer, 17 Gramm und 12 Gramm. Also, ich habe ein Box mit Hauptstadtgummi, Gummi, viele J-Köpfe, Haken, Drillinge, ein bisschen Schnur, ich habe hier neue Gummi, ein bisschen Größe für Hecht oder große Sander und hier alles für Barschen von 5 bis 11 cm. Also fertig für die Kümikette. Drei Boxe. Ein paar Schnur. Und das ist gut. Ja, wir werden auf Babyboot angeln. Also ich habe zwei Warthose, eine leicht Kajakwarthose und eine normale no prennen warthose meine ich nehme drei Rücken, eine 7,35 Gramm, 2,20 m, eine kleine 5 bis 20 Gramm, 1,90 m und eine 2 Meter, 3 Gramm bis 12 Gramm. Ich brauche auch mein Videomaterial. Also Leute, es ist fast fertig. Wir sehen uns nächste Woche für ein neues Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!